musst du Alles. mich da erkennen, Roma? Nee, ich wollte nicht Also da war eher als bei dem anderen Gesicht Bild. Nee, Gott. Doch, doch, eher. So die Gesichtszüge schon, aber. Da also war ich auch sehr dünn, Alter. Nee, aber. Alter. Das ist ich glaube, wenn du mir das gewesen. jetzt einfach zeigen würdest, so aus dem Kontext gerissen. Ich glaube nicht. Das war G ja. in England, Das, ja. das Keller-Event, wo überall das Wasser aus den Rohren gelaufen ja, ist. Oh Gott. event ja. welches? Ja. Jahr? 2013. Das nee, 2014 war es, weil ich bei VP war. Da habt ja, ihr gegen uns gewonnen auf Cash, wo Nico das Ace hatte mit USP aber wir haben das Turnier gewonnen, deswegen hat keiner interessiert, äh, was okay. in der Gruppenphase passiert. Ach so, ja. Ich habe das Headset an und das Mikrofon, da wurde es Da waren ja, hat sehr interessante hat. hardware Aber ein bisschen Bart ist da. Ein bisschen Bart ich da, das war so diese kleinen wie Weißen, die zählen eigentlich nicht. Doch, doch, ein bisschen Style hat das so. <lacht> Wer waren deine Mates da gewesen? Das war also außer Nico und Chris. Nico, Chris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 vom Bartstil her und vom Frisurstil. Nee, wer war das nochmal? Ach so, äh. Steve Normell. Ja, genau, Steve Amell. Als, als äh, legendärer Green Arrow. Ich weiß auch äh. nicht mehr, wer das ist. Ich bin raus. Roman, du bist hier nicht so eine große Held. <lacht> ja, ich bin Alter. raus. <lacht>